Hat der Emil eine geheime Identität? Selbstverständlich. Der Emil ist jener maskierte Held, der uns Nacht für Nacht vor großer Unbill bewahrt. Jay, ich habe mich entschlossen, nicht nur zuzuschauen, sondern effektiv etwas zu unternehmen. Organisierst jetzt Demonstrationen? Effektiv, Jay. Effektiv, habe ich gesagt. Ah, dann kandidierst für welches Amt und für welche Partei? Wir müssen uns wirklich einmal ernsthaft über deine Auslegung des Wortes effektiv unterhalten. Ja, dann willst du eine Hilfsorganisation gründen. Hilfe dort, wo sie gebraucht wird. Vor Ort und dort, wo die Menschen sind. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Hast du da bestimmte Sparte im Auge? Flüchtlinge, Hungernde, Krebskranke? Alle, mein Freund, ich vergesse keinen. Denn ich werde ein maskierter Superheld, der durch die Nacht schleicht und übelsten Verbrechern das Handwerk legt. Und unter welchen Namen möchtest du Angst und Schrecken in der Verbrecherwelt verbreiten? Da gibt es nur eine Wahl. Superhofer. Und wie möchtest du gegen diese miesen Verbrecher vorgehen? Indem ich ihnen einfach kräftig aufs Maul hau. Superhofer, ganz super. Und wie machst du das mit deiner geheimen Identität? Bei Tage bin ich der harmlose Satiriker Hofer, aber bei Nacht bin ich der gnadenlose Rächer Superhofer. Und du glaubst ernsthaft, dass die Dokkaner erkennt? Hättest du mir meinen stylischen Outfit erkannt und abgesehen davon, ich trage eine Maske. Und gegen wen willst du da vorgehen? Korrupte Selbstbediener dieses Landes, fürchtet euch! Hier kommt Superhofer! Mit seinem Helfer, der Kubaner! Welcher Helfer? Na ich, der Kubaner? Ich brauche keinen Helfer, ich bin ein Einzelkämpfer, ich haue ihn allein nicht kräftig aufs Maul! Aber... Aber jeder Superheld hat doch einen Helfer. Batman hat Robin, Superman hat Jimmy Olsen. Ja, und die nerven alle nur. Die Menschen sehnen sich nach einem starken Mann und nicht nach starken Männern. Mhm. Und was ist mit Vicky und den starken Männern? Ja, also gut, darfst dabei sein. Aber der Kubaner, das geht gar nicht. Rauchen ist voll Gaga. Du brauchst einen kürzeren Namen. Was Einprägsames. Etwas, was zu mir passt. Und natürlich zu dir auch. Blondie zum Beispiel. Wäre gut. Superhofer und Blondie. Nur das ist es doch. Also das geht gar nicht. Blondie. Geht's dir noch gut? Du bist ja blond. Ja, schon. Aber Blondie. Wenn dann schon etwas mehr im Clint Eastwood-Style. Der Blonde. Superhofer und der Blonde. Na, das wär's doch. Ja, gut. Dann legen wir los. Superhofer! Und der Blonde! Kämpfer gegen jedes Unrecht! Weg mit der Zigan sonst kannst du gleich wieder gehen. Ja, aber da ist wo... Wirklich... Ich hab gesagt, weg mit der Zigan. Und? Wie gehen wir es jetzt an? Indem wir so füllen wie möglich, kräftig aufs Maul hauen. Ist das deine Antwort auf alles? Jemanden kräftig an aufs Maul hauen? Das machen Superhelden eben so, den Bösen finden, verfolgen und bevor er die Welt ins Unglück stürzen kann, eine kräftige aufs Maul an. Ich weiß nicht, ob ich da dabei sein will. Wenn du zu schwach bist, um an deine Bestimmung zu glauben, dann lass es lieber bleiben. Na, das ist es nicht. Aber denkt man nur, gibt es keine anderen Wege, muss man sich immer gegenseitig kräftig aufs Maul hauen? Was willst du denn machen? Reden, den anderen und seine Kultur und Lebensweise akzeptieren, das System zugunsten von Frieden ändern? Zum Beispiel. Das wäre ja dann eine Welt nicht Superhelden. Ja, weil man sie dann nicht mehr braucht, nicht einmal zur Abschreckung. Das wäre ja. Das wäre ja. Total friedlich. Du hast recht. Das ist auch Dann doch lieber gegenseitig aufs Maul hauen. Toi, toi, toi! Superhofer! Und der Blonde halten die, die Welt, den Welt in Atem. Atem! Weg mit der Zigarren, habe ich gesagt. Aber wenigstens eine Pfeife geht doch, oder? Ja, von mir aus.